Alter, was geht denn bei dir? Endlich wieder Gamescom, Mann! Los geht's! Robin, was hast du vergessen? Jetzt hör auf zu lästern. Was hast du vergessen? Ich weiß, ihr seid alle super gehypt, dass wir zur Games kommen, aber wir müssen vorher erstmal die Video Days besuchen. Top-Notch-Event. So Leute, guckt mal, Herr ja, Rodos, was sind wir jetzt? Content Creator. Wir sind ja jetzt ganz wichtige Menschen. Guckt, Carlo freut sich richtig. Also, embrace yourself, Content is about to be created. Let's go. So, wir sind jetzt hier, endlich bei der tollen Hauptbühne, ist ganz toll. Ey Leute, wir finanzieren Bibis Urlaub! Wir finanzieren Bibis Urlaub! Wir, wir haben die Content Creator Area es gefunden. Könnt ihr jetzt mit anderen Content Creator Partnerschaften? Richtig, cool, wir können jetzt richtig ganz toll connecten und äh, ja, Kalle ist das richtig unangenehm. Wie ironisch wir sagen, dass wir Content Creator sind. Das ist ihm richtig unangenehm, Achtung! Hey Leute, wer von euch will etwas Cross-Promo? Guck mal, wie, wie unangenehm ihm das ist. Ist so richtig peinlich. Oh. Cross Promo Leute, wir verlinken euch alle. Wir sind Content Creator. <lacht> Are you here for uh, YouTube stars? Yes. Yes. yes. Uh, which is your favorite YouTube star? Joyce Janet. Joyce. Joyce. Uh, is a girl. Yes. And do do you think uh, she like you? Maybe. Maybe. What do you think? Uh, does uh, Joyce like you better or your money? No. Money. No. Like money. Mmh, yeah. Kalle macht gerade schon die erste cross Promo klar Das haben wir created diesen Content. Du bist auch Content Creator, oder? Kannst du. Warte mal, kannst du mal das Mikro selber halten? Warte. Was ist denn? Nicht, aber wir besorgen jetzt so einen Creator-Pass. In TV? So leicht geht das. So. Hier, ja. Content-Creator. Danke, danke. Jetzt hast du zwei davon. Ach so, jetzt. Content-Creator Admiral Aquat, und he is gonna okay. do a... he is gonna promo... cross-promo in connection with other okay. Creators. Seid ihr auch Content-Creator? Eieiei, Das content Creators, Wie die Spanier sagen würden. Ihr seht euch echt ähnlich. Hallo. Was passiert hier gerade? Ja, hier hat gerade ein dummer Typ, der hat sein Mikrofon davor lassen und... Ach so, hast du batman Ja, ja habe ich! Ja ja, ja, ah, gibt's <lacht> ja! ja! jetzt gibt es den Ja! Was Warte ich schon in der Content-Creator-Area, da gibt es kostenloses Essen. Brötchen, Bratwurst, Currywurst, Schinkenwurst. So Boffen, so ähm, aus Fleisch, aber auch Brezeln. Ja. METE LEUFTE! Und Sprite, Cola, Fanta. Ja, aber hier, der Typen ist dein Mikro wieder. Hilfe! <lacht> Hilfe! <lacht> Hilf hey, du musst du mal ziehen, da fährt deine Kamera runter! Und da trifft man einander. Da kann man gute Deals machen. Fick nur darum auch äh, deine Tasche. Die ist offen, guck mal. Jetzt ich. Hey. <lacht> er will auf meinen Bauch unterschreiben, also ich bin voll fett geworden. Was willst du eigentlich? Das kannst du mir gerne aufs das unterschreiben? Aber die ist auch fett. Hey, Ju! <lacht> hey, Do you enjoy enjoy the show? Yes. Really, really. Is it good? Yes. Okay. Uh, what do you like about the show? Yes. All. All you like yes. about the show. Yes. Everything. Yes. Is good. Yes. Oh, nice. And uh, what do you like best about the show? All. Yes. <laughs> <laughs> So, Tag 2. Endlich Gamescom. Und unser guter Freund David Hein der ist leider so fame, wir mussten uns einen Dougal ranholen. Der moderiert die ganze Zeit und wir haben jetzt einfach unseren eigenen David Hein wenn der keine Zeit mit uns verbringen will, der Assi. Und weil wir sie so schön bei den Videodays reingebracht haben, haben wir sie natürlich auch zur Gamescom reingeschmuggelt. Hey Leute! Seid ihr bereit für David Hein yeah! yeah! Nein, David nein, David nein, David nein, nein, nein, nein, nein, ist der nein, ist nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, ja jetzt haust du ab, du Lump! Ich bin extra mit dem Mikro rausgekommen. Also abonniert Nosterafu. Nein, abonniert Nosterafu nicht. Was hast du was zu schreiben? Was B. Also, was soll ich jetzt für dich ja, Ich hätte gerne ein Autogramm. Ich habe gerade den. Bleib das einmal live. Okay, was soll ich, was soll ich drauf schreiben? Das würde ja nicht funktionieren. Das ist so. yeah. Das sind den hier voll ah, gemalt. Ja, das tut mir leid. Ja, dann unterschreib einfach auf... Oh, ähm, nee. Ah, genau. Ah, hier habe ich schon. Ähm... Hose. Ah, auf die Hose. Auf die Hose. Du könntest natürlich... Nee. Überleg dir was, ich habe. Ich ist die. ich die. rein, ich Überleg dir was. Am besten... Na? Nee. Mach's mir rein. Auf den Nacken. Ich dir was. Ich muss halt gleich rein, oder? Wollt. Ich würd gerne okay. noch ein paar andere Leute Christian, das. Okay. Ich vielleicht, wie ich vor zwei Jahren bei den Rocket mich eingeschlichen habe. Ich versuche, das dieses Jahr noch mal. Ich werde dem Fabian mal sagen, ich habe noch seinen Schlüssel. Ich denk, auf den und so und so. Alles Scheiße reden ist ja irgendwie macht ja auch Spaß. Ähm, aber ich dachte, wir können mal was Positives, eine positive äh, Message mitgeben. Unsere ja, also, Sicherheitsverkehr sind echt nicht so gut hier soll der Videopreis. Ist ja. dein Schlüssel. <lacht> Ja, super. Du wirst echt besser aufpassen. Immerhin. Ähm, hey, aber Tim, Tim, gib ihm einen mit. Hier so gegen den Was Hinterkopf. ist das? Das ist der, der schlechte Wirbel. Ah, oh, der Tim. Weiß ich nicht. Um, Verkaufe ich nachher auf eBay. Aber ihr kennt ihn, ne? Nee. Du hast Verratung? Ach, der und war da das war Der war ah. ja. genau, ja. der ja. war nämlich letztes Mal schon. Genau. Mal. Wieso kommt der hier? Ja ist doch irgendwie mit dir verdielt oder so. Ich fühle mich ja auch nicht sicher. Ja, also die Sicherheitsverkehrungen bei den Rocket Beans lassen echt zu viel Da waren zwei Securities, dann ist der eine weggegangen und auf einmal holt der eine seinen Fidget-Spinner raus. Spielt einfach. Kann man einfach mal reingehen. Ja, wie schnell das auch geht. Ne? Ist ja. das nicht der, der David Heinz' Job mehr ja. weniger das Genick ah, gebrochen hat? Das ist Und ja, hat <lacht> auch schon eine Weile her. Jetzt ne? yes, hat's. Kannst du mir aufhalten? Danke, Mann. Hey, hey, hey. Entschuldigung, kannst du mir sagen, wo es hier zur Witze geht? Lieben Herrschaffen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Meine Stimme ist ziemlich im Arsch, aber egal, das war's wert. Ein besonderer Dank geht raus an die Band Party Like Its für ihre tolle Musik. Dankeschön. Und an alle Leute, die uns bei Patreon unterstützen. Jeder Cent ist wertvoll. Danke und viel Spaß beim weiteren Programm.